Bleibt das Glücksrad auf der blauen Fläche stehen, erhält die Person den Hauptgewinn in Höhe von zwei Geldeinheiten. Bleibt das Glücksrad jedoch auf einer der grünen Flächen stehen, erhält die Person keinen Gewinn. Bleibt das Glücksrad hingegen auf einer der gelben Flächen stehen, erhält die Person einen Gewinn in Höhe einer Geldeinheit. Die Teilnahmegebühr beträgt eine Geldeinheit pro Person. Wie hoch ist die Gewinnerwartung aus Sicht der teilnehmenden Personen?